Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Super Darts. Das Spiel wurde mir in einem Livestream vorgeschlagen. Ich gehe jetzt das erste Mal rein. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Also, es ist ein Shooter, wie es aussieht. Komm her, komm her. Oh Gott, man zoomt so langsam rein. Er hat mich weggemacht. Er hat mich weggemacht. Nein. Wurde getaggt. Okay, wir spielen weiter super Superdarts. Ich glaube, das ist so eine äh, Spawn-Border, dass man wenigstens Spawn-Schutz hat. Und ich glaube, man macht hier auch keine One-Hits. Ich wurde zwar ziemlich schnell... Oder doch? Aber warum habe ich den Typen eben nicht getötet? Oh, scheint... Es scheint so, als würde man doch One-Hits machen. Sind dann doch wieder ein bisschen so wie in ähm, Big Paintball. Aber dann macht das Scoping keinen Sinn. Weil guck mal, wie langsam man rein scope Unangenehm. Aber laufen wir hier einfach mal hoch und grabben uns den Gegner da hinten. Oh. Nein, nicht auf mich schießen. Oh Gott. Ich dachte gerade eben, ich treffe wieder nicht. Oh Gott. Das dauert immer so lange, bis die Hits connecten. Da kriege ich immer voll Angst. Aber ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Ich bin so ein Profi in Dart Pros. Oh Gott, Deckung. Nachladen. Nein, ich muss nachladen. Ich muss nachladen und ich krieg ihn nicht und er hat mich getötet. Also, es ist ein lustiges Spiel, aber irgendwie habe ich hier nicht so richtig das Shooter-Gefühl. Es ist halt. Ja, es ist ein Roblox-Shooter, man merkt's. Aber was ich bei einem Shooter brauche, damit sich das geil anfühlt, ist halt schnelles, dynamisches Movement. Und auch so wirklich das Ge ein Gefühl dafür, wenn ich mit der Waffe geschossen habe, jetzt äh, bin ich tot. Okay, gehe ich wieder rein. Aber vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran. Wir werden es sehen. Ja, hey, den hole ich mir. Oh, er ist weg. Okay, den hole ich mir. Aha. Oh nein, ich mich. Nicht, nicht mich. Ah, er hat mich getroffen. Ich weiß auch nie. Ich muss einmal kurz testen. Schieße, lade nach. Okay, nachladen hilft erst, wenn ich ja, fertig bin mit nachladen. Okay. Also man lädt nicht die Schüsse einzeln. Hä, der hat mich erschossen? Ich dachte, das war ein Mate. Okay, wenn ein Gegner markiert ist, ist es über seinem Kopf scheinbar gelb. Das ist schwer für Leute, die farbenblind sind. Ich weiß zum Beispiel, dass Victor gelb und grün kaum unterscheiden kann voneinander. Oder sind die... Guck mal. Oder das war, ist orange, nicht gelb. Hä? Manchmal schießt die Waffe nicht. Ich denke mal, das Magazin ist leer, aber das Magazin ist gar nicht leer. Hm, was das wohl bedeuten mag. Oh, da unten kommt jemand. Oh Gott, was war das denn eben für ein Impact-Effekt? Ich hole mir Früchtchen. Oh, Früchtchen wurde schon geholt. Oh, Früchtchen hat mich geholt. Kriege ich hier eigentlich Punkte? Kann ich mir eine, neuere Wa eine neue Waffe holen? Werde ich gleich mal sehen. Wenn ich ich lasse mich einfach mal töten. Also ich lasse mich nicht so einfach töten. Ich werde natürlich zurückschießen. Aber ich versuche jetzt schnell zu sterben, um zu gucken, ob ich mir neue Waffen holen kann. Weil diese Waffe gefällt mir nicht. Vielleicht gibt es ja andere Waffen, die sich besser spielen lassen. Das kann ja mal sein. Es es einfach nur die Standardwaffe ist, die keinen Spaß macht. Okay, okay, okay. Wo sind denn die Gegner da hinten? Oh Gott. Ich habe ihn. Oh Gott. Nein! Ah! Warum hast du mich abgeknallt? Okay, ich drücke hier auf das Plus. Und, oh Gott, es gibt eine Menge Waffen. Ach, ich kann zwischen diesen Waffen wählen. Normal Chain, Makeshift Mercard und der Tape-Down-Ring. Ich hole mir den Tape-Down-Ring. Komm, kaufe es. Man kann sie auch probieren, stand da gerade eben. Das muss ich mir auch mal angucken, wie es ist, eine Waffe zu probieren. Hä? Wie konntest du mich abknallen? Ich war in Deckung. Das ist Schiebung. Das ist Betrug. Betrug ist das. Oh Gott, die Waffe schießt anders. Und die Scope auch anders. Die hatten Scope, aber trifft die Kugel wirklich dorthin, wo ich hinziele? Ähm, ja, es gibt einen Bullet Drop, okay. Das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger, wenn man den Bullet Drop mit einbeziehen muss. Vor allem, wenn man die Kugeln so schlecht sieht. Schaut euch das an, ich schieße so und das, dieser winzig kleine Punkt, das ist die Kugel. Okay, ich muss hier mal hoch. Please, lass mich hoch. Oh, ich habe ihn! Als ob ich ihn gekriegt habe. Ich dachte gerade eben, hä? Aber ich hab's geschafft. Ich bin so ein Profi in Dart-Pros. ne Super-Darts heißt das Spiel. Oh, ich wurde von hinten geholt. Dieser Ehrenlose. So, ich klicke jetzt hier auf Plus, auf diese Waffe und dann probieren sie. Ach, dann ist man an so einem Testplatz. Ach, geht nur einen Schuss? Ja, wer will das denn? Raus hier. Will zurück. Zurück, ich gehe einfach wieder ins Spiel rein. Aber ja, man... Der Name hat so geklungen, als würde man hier wirklich Dart spielen. Aber scheinbar sind das hier einfach ganz normale Airsoft-Waffen. Komm, stirb, please. Die Kugel kam nicht an. Nein, spring doch nicht runter, während dich auf die Schieße. Oh, ich habe ihn, aber ich bin selber gestorben. Boah, das ist echt schwer mit diesen Waffen zu treffen. Man hat kein Gefühl für den Bullet Drop. Aber ich wäre nicht Conny, wenn ich nicht der größte Pro in diesem Spiel bin, den die Welt je gesehen hat. Also werde ich mir den nächsten Gegner jetzt einfach 360 no-scopen. Pass auf, ich brauche epische Montagemusik dafür. Okay, da unten ist ein Gegner und... Please, please. Warum bist du gelb, Bro? Er hat mich abgeknallt. Das war so ein schlechter 360-No-Scope. Okay, ich wechsle wieder zur Standardwaffe zurück. Oh, ich darf nicht. Ach doch, die Standardwaffe. Okay, die ist dort. Na gut, na gut. Oh, ist das eine neue Map? Neue Map, neues Game. Ich bin nun im Team Red. Das heißt Red. Okay, man kriegt nicht mehr wirklich seine Stats mit. So kriegt... Sieht man was? Ich bin Stufe 4. Ich, null Markierungen, weil es ein neues Match ist. Okay, jetzt habe ich zwei Markierungen. Ich bin so ein Pro. Die Leute nennen mich Pro. Stopp. Und ich werde getötet. So traurig. Das heißt, ich muss die ganze Zeit Tab drücken, um zu sehen, wie gut ich bin. Das ist ja auch nervig. Das ist ja richtig für Schwitzer gemacht. <lacht> ich guck an, wie gut ich in diesem Spiel bin. Ich muss die ganze Zeit Tab drücken für Bestätigung. Oder habe ich einfach nur... War der Endscreen zwischen den Runden so kurz, dass ich ihn nicht mitbekommen habe. Oh, zwei Kills? Oder warum hat das eben zweimal gebingt? Nein! Oh nein, er hat mich geholt! Ich dachte mir, ich schleiche mich jetzt richtig von hinten an. Wie ehrenlos. Ich wollte gerade ehrenlos sein und er tötet mich einfach. Komm, es gibt Bullet Drop. Ich schieße einfach über die Map und dann trifft er schon. Hier, so. Die Kugeln werden gleich runterkommen und ganz viele Kills machen. Ich sag's euch. Oh Gott, da ist einer. Ich gehe in Deckung. Hier würde er mich nicht erwarten. Wo kommst du denn her? Uh. Ah, oh, ich muss euch echt sagen, ich finde das stressig. Wenn die Leute einen einfach so One-Shotten können. Das mag ich auch am Big Paintball nicht. Victor liebt das am Big Paintball. Vielleicht wäre das auch ein Spiel für Roblox Victor. Ich könnte sie mal zeigen. Aber an sich finde ich dieses Spiel noch weniger ansprechend als Big Paintball. Weil man hat irgendwie so kaum ein Gefühl für das Spiel. Keine Ahnung. Und es gibt ja nicht mal Streaks oder so. Nachladen. Hä, wie hat er mich gekriegt? Ich habe voll auf den geschossen. Manchmal geht einfach gar nichts. Okay, wir versuchen es nochmal. So. Please Okay, er ist nicht Na gut, weiter geht's Ich bin einfach zu schlecht Ich verliere gegen Roblox, Kinder Oh, ich dachte, das Sofa wäre ein Mensch ah. Ha Rasiert Oh Gott Ja Oh Gott, hier sind so viele Sterbt, sterbt, sterbt, sterbt, sterbt, sterbt, sterbt Ah Ich musste nachladen Okay, wie viele Kills habe ich? Ich habe 16 Kills Ich bin der Erste Ich bin so gut in diesem Spiel Ich bin der Allerbeste Ahu, ahu, ahu Oh Gott Oh Gott, da kam gerade eine Kugel, die ist knapp an mir vorbeigeflogen. Oh Gott, wo kommst du denn her? Warum warum treffen die ersten Schüsse immer nicht? Ich versteh's nicht. So klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Hallo? Ich war auf dir drauf und hab geklickt. Ich versteh's nicht. Oder muss ich wirklich scopen? Fliegen die Kugeln? Man weiß nicht, ob die. Oh, Digga, was spawn du mich? Man weiß nicht, ob die Kugeln random fliegen. Guck mal, ich klicke dahin und. Hä, äh, nee, doch, die fliegen, die fliegen schon dorthin, wo ich hinziele. Ach, keine Ahnung. Muss ich wohl mit leben? Wo kommst du denn her? Oh, ich dachte schon, der fällt jetzt wieder nicht um. Fall um, fall um, fall um. Oh, Gott sei Dank. Ich hab dich gerettet, mein Homie. Komm, wir bleiben zusammen. Wir laufen jetzt nur noch zusammen hier rum. Wir halten zusammen. Wo auch immer du hinrennst, ich bleibe auf deiner Seite. Nein! Ich wurde abgeknallt. Hä? Wie konnte der mich überhaupt abknallen? Okay, wir konnten leider nicht zusammenbleiben. Okay, da hinten ist ein Homie. Oh, der hat mich abgeknallt. Ich bin so schlecht. Ich sterbe nur noch. Ich wette, ich bin nicht mal mehr Erster. Und? Nee, ich bin nicht mal mehr Erster. Oh, gut. Ich rush jetzt nochmal nach vorne. Oh Gott, da ist wieder einer. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich bin so gut. Nachladen dauert auch so lange. Oh. Keine Ahnung. Der Shooter ist bestimmt cool für Anfänger und so. Aber ich als Profi. Ich finde den natürlich nicht ansprechend. Also ich, ich brauche da was Anspruchsvolleres. So, ich hole mir die da vorne jetzt nochmal. Die, die laufen auch immer. Die laufen mir alleine rum. Wo schießt du denn hin? Oh, auf sie. Oh Gott. Ich lade kurz nach. So, fertig nachgeladen. Und ich treffe sie nicht. Oh, ich habe gar keinen getroffen. Was ist das? Ich schieße, schieße, schieße. Niemand stirbt. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Und vor, Spiel vorbei. Ja, längste Aufnahme steht da. Ja, ich habe richtig lange aufgenommen. Ganze 13 Minuten nehme ich jetzt schon auf. Und ich würde äh, sagen, dieses Spiel kriegt von mir eine 4 von 10. Ich fand es jetzt nicht so... Äh, Bombe. Also, wenn ihr Spaß daran habt, dann probiert das Spiel gerne mal aus. Es heißt einfach Super Darts. Könnt ihr auf Roblox suchen, dann findet ihr es auch. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!